Was passiert? Du wirst es erleben, Du wirst es erleben. Du mit deinem Gerede von einer besseren Zeit, Aron. Nichts wird sich ändern. Tage kommen, Tage gehen. Es ändert sich nichts. Hör nicht auf sie, Simon. Sie war nicht dabei, damals auf dem Feld. Sie hat das Licht nicht gesehen und auch nicht das Kind. Habt ihr wirklich Engel gesehen? Hm, ich denke schon. Es war hell, urplötzlich in dieser Nacht. Manche meinten, sie hätten Musik gehört. Da waren diese Stimmen um uns her. Sie meinten, schaut den Stern. Euer Retter ist in dieser Nacht geboren worden. Geht und schaut. Du, selbst die Schafe waren von einem Moment zum nächsten wach. Onkel Ruben sagt, ihr hattet einen riesengroßen Schwück. Onkel Ruben, Viele meinen sowas. Sie waren nicht dabei. Kein Wein der Welt kann dir das zeigen, was wir gesehen haben. Glaub mir! Keine Kreatur auf der Welt oder unter der Welt kann das gewesen sein. Es gibt die alte Geschichte von Mose, wie er vor dem brennenden Dornbusch steht. Ich glaube... Das trifft es am besten. Habt ihr alle die Engel gehört? Wir alle haben etwas gehört. Gehört und gesehen. Ob wir alle genau dasselbe gesehen haben? Ich weiß es nicht. Jeder von uns hat es auf seine Weise erlebt. Und jeden von uns hat diese Nacht verändert. Was wir gesehen und gehört haben, war wie ein Fenster, eine andere Welt. Warum? Mir war das damals noch nicht klar, aber diese Worte haben die Welt auf den Kopf gestellt. Wir haben uns plötzlich wirklich nicht mehr gefürchtet. Wir sind losgezogen nach Bethlehem, wohin auch sonst, war der nächste Ort. Wir haben die Schafe und alles mitgenommen und sind in dieser Nacht losgezogen, dieses Kind zu sehen. Ich hatte das Gefühl, dass ich mit jedem Schritt einen Teil meines Lebens zurücklasse. Die Steine in deinen Taschen, die du wegwirfst. Ich hatte das Gefühl, dass ich etwas Neuem entgegengehe, das gerade in diesem Moment entsteht. Ja, ich war ja selbst noch ein Kind. Habt euch die Stimme gesagt. Wohin ihr gehen sollt? Simon, die hat nicht gesagt, am dritten Baum links und dann immer geradeaus. Nein, wir sind einfach drauf losgegangen. Es war, als hätte uns eine unsichtbare Kraft geführt, eine Stimme in uns drin. <lacht> Glaub mir, die Leute in der Stadt haben Augen gemacht, wie wir da kamen. Es war spät. Und die meisten wollten schlafen. Und da kommen wir mit unserer Herde mit Mäh und Wuff und Halt und Vorsicht. Mann, die haben uns verwünscht. Aber wir hatten keine Angst. Wenn Gott dein Herz berührt hat, dann ist nichts größer als der Wunsch, ihm nah zu sein. Und wir waren auf dem Weg zu ihm. Und ihr habt das Kind gefunden? ja auf einmal waren wir da. Einer von zig Höfen da. Alle voll von all den Leuten aus der Gegend, die sich für die Römer registrieren lassen mussten. Dazu einige Soldaten. Die Stimmung war ja nicht so gut wegen der Zählung. Es war eine sehr merkwürdige Stimmung. Das war ja eigentlich nur eine kleine Familie. Und doch war alles von einer Stille einer Heiligkeit umgeben. Trotz der blökenden Schafe, trotz dem Schreien des Kindes von Zeit zu Zeit, trotz der Esel und Hühner und Kühe und Römer. Und das war nur ein Kind. Vielleicht haben wir alle nicht so ganz verstanden. Und doch so viel mehr. Dieses Kind war wie die ersten Sonnenstrahlen über den Bergen, nach einer langen, kalten Nacht. Noch ist es kalt, noch lauern die wilden Tiere um dich her. Aber die Strahlen werden schon bald stärker als die Dunkelheit sein. Und der Tag wird dich wärmen und du wirst sicher deinen Weg finden können. Wenn du das weißt, dann hast du plötzlich keine Angst mehr. Die Angst verhungert einfach. Wir haben dem Kind, seinen Eltern gegeben, was wir so hatten. Wir konnten nicht lange bleiben. Andere wollten das Kind sehen und die Soldaten haben uns wegen der Schafe vertrieben. Aber ich habe es gesehen. Ich war da in dieser Nacht. Du denkst oft daran? Ja, ich denke oft daran zurück. Jahre später habe ich von einem Mann gehört, der durch das Land wandert und Kranke heilt und den Menschen Hoffnung gibt. Nach allem, was die Leute erzählen, glaube ich, dass der Mann damals dieses Kind war und dass die Sonne höher gestiegen ist und dabei ist, die Nacht zu vertreiben. Ich gehe, wenn ich kann, in die Synagoge und höre die alten Texte, auch ich nicht viel davon verstehe. Manchmal schaut man mich schräg an, denn ich kann mich nicht an alle Gebote halten. Ich bin nicht so heilig, aber ich bin Gott begegnet und ich erzähle es dir und jedem, der davon hören will. Mögen die anderen denken, was sie wollen. Der Tag hat begonnen. Die Nacht ist wie das Raubtier einen harten Schlag mit dem Stock erhalten hat.